So, also das ist das, das, ist das junge die Fenster. Äh, wir dann kurz äh, ein bisschen anders anordnen, damit es besser optimiert ist. Ich habe zwar da unter Windows Layout schon ein paar fertige Layouts, äh, gefallen mir alle nicht. Mir gefällt am besten, wenn ich diese Hierarchie da links unten habe. Das heißt, einfach nehmen und dann mal da Oberschirm Und dieses Game Fenster schieben wir da rechts um und die Dinge da nebeneinander anordnen. Also, die hier. Und das schauen wir, dass wir die Anordnung da so alle vor uns haben und dann schauen wir weiter. Ich mache mal als erstes ein Objekt, mit dem ich ein bisschen mal dumm spielen kann. Schaut mal nur zu, ich mache alle Objekte in Unity sind Game Objects, das heißt ich mache da Game Object, Create und mache einmal am Anfang ein Cube. Dann seht ihr da jetzt die Cube. Ein paar Sachen sind wichtig. Links ist die Szene, wo ihr euch eure... 3D-Elemente anordnet oder generell Elemente oder Game Objects, die ihr dann anordnet. Rechts ist das, was das wie das spült und ausschaut. Das, was die Kamera sieht. Ihr habt standardmäßig da eine Main-Kamera, die standardmäßig da auf der Z-Achse 4 schaut. Das heißt, wenn man das jetzt da, da ein bisschen von der Seite ausschaut, uh, sehe ich, das schaut da in Richtung äh, Würfel und schaut frontal auf den Würfel drauf. Und hier ich den Würfel da frontal verfahren. Ähm, links unten, das ist der ist die Hierarchie, das heißt, da habt ihr jetzt eure ganzen Game-Objects, die was da auf der Bühne sind, aufgelistet. Das könnt ihr zwar direkt da klicken, aber einfach ist es meistens, wenn ihr es hier unten auswirkt. Und wenn ihr ein Element ausgewählt habt, so habt ihr rechts den Inspektor, da habt ihr alle Eigenschaften, die dieses Castle dann hat. Das, sind, das ist jetzt unterschiedlich, wenn ihr eine Kamera habt, habt ihr unterschiedliche Eigenschaften, natürlich, wie wenn ihr einen Würfel habt. Fürs erste wichtig für uns sind diese Transform-Eigenschaften, das heißt die Position, die Rotation und die Kreis die ändern durch diese Sachen, damit diese vier Buttons, die aber auch auf Q, W, E und R klickt sind, auf der Tastatur. Das ist jetzt da genauso wie in alle 3D Programme ist tatsächlich dann am leichtesten, wenn Sie die Finger da drauf habt und das mal durchprobiert. Wenn Sie dann auf äh, äh, Position ändern oder dran oder auf skalieren satz habt Sie da halt jeweils diese knuppel mit denen Sie das machen könnt. Und diese knuppel haben Farben. Und zwar rot, grün und blau, das merkt man sich am besten mit RGB, rot, grün und blau. Und XYZ ist RGB, das heißt, X ist rot, äh, <lacht> Y ist grün und Z ist blau. Also wenn ihr so einen Knubbel habt, RGB, Z, Wisst sofort, in welcher Achsen ihr das jetzt da verdraht oder verschirbt oder sonst irgendwas. Mein erster Vorschlag ist, macht euch alle mal so einen Knubbel. Da sind ein bisschen rumschirm, schaut mal das mit diesen äh, Griffe da, warm wird. Und wenn ihr das dann habt, löscht den, den Knuppel wieder. Und macht euch wieder an Neichen. Und schaut, dass der dann so ausschaut. Und zwar flach und ein bisschen brader. Und zwar so, dass er in der kamera View flach und ein bisschen brader ist. Also noch nicht gesagt von Anfang an, wenn ihr ein neiches Objekt erzeugt, das erste, was macht, setzt es einmal auf 0. 0, 0, damit es im Ursprung liegt und ihr wisst, wo das Teil ist, weil das kann sein, dass es beim Start irgendwo ist. Dann habt ihr es da wieder schön in der Mitte und, und könnt es dann von dort weg verschieben. Ein Sekunden. Äh, wenn ihr ja gerade drauf schauen wollt auf das Teil, könnt ihr ja da direkt auf die Achsen drauf draufklicken und dann schaut ihr ja direkt auf die Achsen drauf. Das heißt, jetzt schaue ich von oben drauf gerade auf das Teil, ich würde aber gern äh, auf der z achsen von vorn drauf schauen und das. Geht am schnellsten, indem ich da oben auf die Knuppel so lange drauf drücke, bis ich oben die Y-Achsen habe, in der senkrechten und in der horizontalen die X-Achsen. Jetzt schaue ich gerade drauf und das ist im momentan ungefähr die View, die die Kamera hier. So, jetzt machen wir da wieder kurz. Mittlere Maustaste ist verschirm, rechte Maustaste ist mir selber, die wird dran, also die, die wird vor mir dran. Und mit der mittleren Maustaste ins Scroll-Rau hat sie zoomen. Und wenn Sie es dann wieder gerade haben wollt, klickt es da oben einfach auf die Achsen drauf wieder. So. Na, spürt ein bisschen dazu mehr auf? Äh, Ich mache jetzt nur ein GameObject, und zwar eine Kugel. Sphere. Äh, die jetzt als erstes natürlich auch wieder auf 000 setzt, 000 Und ein bisschen auf verschiebt. Und zwar in der y-Achsen gerade nach oben, sodass über ein Bettel ist. Gut. Das erste, was ich mache, ich benenne die Dinge jetzt einmal um, damit wir einen sinnvollen Namen haben und nicht Cube und Sphere hassen. Das kann ich machen, indem ich entweder da unten einfach draufklick, oder indem ich es klicke und dann rechts im Inspektorfenster, das da oben ändert. Das heißt, ich ändert mir Sphere und nenne das Ball und ich ändert mir Cube äh, und nenne das Pedal. Gut, dann bevor ich da jetzt wieder Stopp, a Objekte erzeuge zeige ich mir noch, dann es hier wieder. Und zwar ein Pointlight, weil momentan ist eine Szene da rechts ein Fenster. Also die Dinger sind in Wirklichkeit weiß, da rühm siehe ich es in vor. Äh, aber im Ausgabefenster das, was die Kamera sieht, das sind die schwarz, weil es einfach nur kein Licht gibt. Da zeige ich da GameObject ein Pointlight und platziere das jetzt so, dass zwischen Kamera und den Objekten ist. Das soll man leichten, indem wir zum Beispiel von oben drauf schaut, das ist ein Dolphier-Schirm, ich kann dann mal schauen, links, rechts beleuchten. Das ist einfach ein Kühlbindel, das ich mir dumschieben kann. Uh, das probiert. Macht euch, benennt die Dinger um und macht euch ein läuft und das Lüft ein bisschen mit dem Schirm. Unser Ball ist momentan ein bisschen steck. Wir haben da hier oben einen Playbutton. Wenn wir auf diesen Playbutton drauf drücken, Spielen wir quasi unser Spiel an. Oh, gut. Uh, momentan passiert da nicht recht viel. Nun no, na. No. Wichtig mit dem Play-Button, das müsst ihr euch merken. Während ihr da auf Blähdruckt habt, wenn ihr da irgendwas ändert, ihr könnt da Sachen verschirmen, ihr könnt da das Pedal zum Beispiel verschirmen, äh, und lustig sein, sobald ihr da auf Stopp druckt, ist alles wieder so, wie es vorher war. Das gilt für alle Eigenschaften da herüben. Das heißt, immer wenn sie was ändert, passt es auf, dass ihr da nicht Blähdruckt habt. Einigermaßen wichtig. Das passiert voll oft. Gut. Dann, eine Kleinigkeit, ich will, dass der Ball sich bewegt. Mit Processing und mit JavaScript haben wir das dann immer so gemacht, dass man äh, in einem Loop einfach pixelweise diesen Ball dann nach unten bewegt haben oder nach unten zeichnet haben. In Unity haben wir den Vorteil, dass Unity für sich aus schon so eine Physik-Engine mitbringt. Das heißt, es hat für sich aus die komplette Logik, die es braucht, um eine reale Welt, also die normale Physik von einer normalen Welt, zu simulieren. Ich muss den Objekten nur sagen: hey, du, äh, verwende diese Physik-Engine oder gib die in die Physik-Engine eine. Dazu brauche ich den Boin eigentlich nur markieren. Äh, rechts auf Add Component klicken, das jetzt bei mir ein bisschen komisch ausschaut. Da steht normalerweise Add Component. Äh, Physics und eine Rigid Buddy hinzufügen. Dann könnt ihr auf Play drucken und er sollte abfliegen. Ups, und mein Laptop ist nicht der schnellste. Punkt. Äh, ich kann das Pedal verschieben und es fliegt weiter oben. Wichtig ist, dann danach wieder auf stopp bevor es irgendwas anderes ändert. Gut. auf. Das nächste, was wir machen wollen, ist, dass wir unser Pedal bewegen. Unser Pedal bewegen heißt, ich möchte, wenn das das Pedal da jetzt markieren. die Bewegung da automatisch machen. Das heißt, ich muss den Wert da, dieses X, ändern. Bevor wir das machen, lege ich mir in die Assets, da unten, einen neuen Ordner an und nennen den Skript und in dem Ordner Script ich mal eine neue Datei an, nämlich ein JavaScript-File. Ihr seht da, man kann jetzt nicht nur JavaScript machen, sondern auch C-Sharp, Wichtig sind eigentlich nur C-Sharp und JavaScript und da am wichtigsten ist eigentlich C-Sharp. Ich sage es wie es ist, beide sind exakt gleich vom, zum Programmieren, die Funktionen funktionieren, also hassen exakt gleich, wenn man das eine kauft, kann, kann man das andere. Äh, nur vom Syntax her haben wir bis jetzt JavaScript gelernt, darum verwenden wir jetzt JavaScript, während wir es jetzt da leichter dann. Ähm, man wird wahrscheinlich irgendwann einmal gern zu C-Sharp wechseln, also die, was professionell in Unity machen, haben zumindest mir immer gesagt, sie nehmen auf jeden Fall C-Sharp, weil es äh, mit JavaScript sehr einfach nervt. Okay. Äh, in JavaScript hast du keine so strenge Typisierung, das heißt, du musst den Datentyp vor Variablen nicht immer dazuschreiben, das ist float und so weiter. Äh, was dazu führt, dass die Variablen oft oder immer einen Sta Standarddatentyp haben, also alle Zahlen sind immer flott. Äh, was wieder heißt, dass, der, dass das Unity im Hintergrund überlegen muss, okay, was ist das jetzt für Datentyp und mehr Speicher reservieren muss für eine Variable, als jetzt zum Beispiel in c shop wo es ja Clip und klar was, genau, das ist dieser Boolean, da brauche ich nicht viel, da brauche ich nur Abit reservieren, da brauche ich nicht viel Speicher. Äh, wir machen jetzt einmal JavaScript und nennen das Battle mm, und dann das JavaScript auf das Pedal draufschirm. Auf das Paddle draufschirm. Ja. Wenn ihr das Pedal markiert, seht ihr da, habt ihr eine neue äh, Komponente rechts im Inspektor, im Skript. Und dann da wir einmal doppelklicken auf das JavaScript. Dann öffnet sich der Mono-Develop und dann werden wir wieder zusammen machen, wieder gemeinsam. Wenn ihr eigentlich das Skript ausschaut, mir müsste ja das eigentlich sofort bekannt bekommen. Ich Start und ein Update. Das heißt, der Start wird automatisch ausgeführt, wenn das Objekt einmal erzeugt wird. Man wir bei uns standardmäßig verstaatlich auf der Bühne sein, wird der Start beim Starten ausgeführt. Und die Update wird mit jedem Frame ausgeführt. Also haben wir das im Processing. Wir haben nichts, das ist nichts anderes als das Setup und die Draw im Processing. Ähm, wollen wir da jetzt da was ändern wollen? Sage ich vorher nur was anderes, wenn ich da global oben jetzt eine Variable definiert? Zum Beispiel war ey. Oder ich mache vorher was anderes. Machen wir es vorher so. Äh, ich würde das Pedal bewegen. Ich würde das Pedal aussprechen. Das Pedal selber, ich bin ja auf dem Pedal drauf. Also mein Skript liegt auf dem Pedal. Das heißt, Pedal server, mich selber mit dieser. Das Schöne ist jetzt, wenn ihr euch in den Spectre schaut, habt ihr da die Komponenten. In der Komponenten-Transform habt ihr eine Position, in der Position habt ihr X. Und exakt so funktioniert das da. Dies, Punkt, sagt die Komponente, Transform. Das Type-Hinting in dem Unity funktioniert wirklich gut. Das heißt, die ganzen Funktionen, wird es ja nicht, ja nicht auswendig kenne, es reicht, es ist einfach probiert. Es braucht nur sagen, so Punkt. Und es seht schon alle Funktionen, die jetzt da auf dem Element möglich sind. Punkt, Transform, hat's Punkt, das es auf der Komponente, Transform, Punkt, Position, ändert die Position, Punkt X ändert die Position von X und wenn ich da jetzt sage, Minus ist gleich 0,1, äh, könnt ihr das 1 zu 1 gleich ausprobieren und das Paddle sollte sich wegbewegen. Oder nicht? Hoppala, aber es gibt Fehler. Stimmt. Komisch, dass ich habe. So gut, also das heißt, das Ding bewegt sich. Schauen wir, ob es das bei mir jetzt auch wirklich macht. Trotz Aufnahme, ja. War noch zwar ein bisschen langsamer als bei euch, aber es bewegt sich. Äh, jetzt wieder zurück zu der Variable. War nicht da jetzt da in Unity, in Mono oben äh, global eine Variable definiert war Speed Strichpunkt und die Variable jetzt hernimmt statt dem 0,1 so, ich produziere jetzt absichtlich einen Fehler. Wenn ich das jetzt ausführe, ups, da will ich hin. Das ich nicht. Äh, dann wird er mal einen Fehler schreien. Da unten schreit er schon. In der Konsole sehe ich immer den Föller genau. Ich sehe ja die Zäune, wo er auftaucht ist und kann doppelklicken drauf. Und dann zeigt er mir den Föller im mono developer aus. Er springt zu der Zeile, wo er ist. So, in dem Fall schreit dass, äh, da rechts, äh, ich versuche, äh, Variable mit Typ Object damit zum Minus rechnen, was nicht geht, weil das kann er nur mit Zahlen. Also er hätte eine Float erwartet, das ist aber Object da. Jetzt kann ich in Unity am dazu nötigen, dass die Variable Speed auch wirklich ein Float ist. Weil ich habe da jetzt noch keinen Wert zu zugewiesen, darum er, kann er auch selbst noch nicht einschätzen, was ist da jetzt wirklich drin. Ähm, das wir mit Doppelpunkt, das geht genauso wie in Flash. Ich sage einfach Speed, also die Variable, Doppelpunkt, und den Datentyp, zum Beispiel Float, und damit erzwinge ich für die Variable den Datentyp. Solltet ihr jetzt dann nochmal mit C-Sharp was machen, übrigens im dritten Semester äh, also vierten Semester interaktive Medien habt ihr sowieso C-Sharp, ob da, kennt so ihr nach, wenn ihr was mit C-Sharp macht, mit C-Sharp funktioniert genauso. So, jetzt aber noch wichtig, wann sie da eine Variable definiert habt, und in Unity jetzt da auf das Element drauf geht, dann wird es oder sollte jetzt die Variable da rechts im Skript haben. Bei mir macht er wieder irgendwas, ich glaube, er ist am Aufhänger. Ähm, jetzt ist er da. Und da könnt ihr es ändern. Das heißt, ich kann da jetzt da entweder direkt zur Laufzeit die Variable ändern. Das heißt, ich kann da jetzt so ein bisschen größer, langsamer, größer. Mhm. Oder kann nicht da jetzt der fix den Wert eingeben. Das heißt, ihr müsst, damit ihr Variablen ändert, nicht immer ins Skript wechseln, wenn ihr das Skript einmal definiert habt und das gilt, könnt ihr da drinnen auch die Variablen definieren. Es geht natürlich auch genauso ins Skript, also ihr könnt es ja genauso da oben, ist gleich 0,1 zuzuschreiben. Gülden tut immer das, was ihr in Unity eingestellt habt. Also wenn ihr da 0,1 zuzuschreibt und ihr ändert das da, dann gilt das, was da steht. ist wichtig. Gut, das wird ihr jetzt dasselbe machen wie vorher und sich wieder bewegen, nur halt dass man mit einer Speed-Variable die ich da ändern kann. Und auch zur Laufzeit ändern kann, das ist das Praktischste da. Das heißt, während ich da jetzt das O kann ich da jetzt die Variable ändern und schauen, wie funktioniert es zum Beispiel besser. Also, nur links und rechts bewegen, wenn ich Tastendruck. Tasten drück. heißt, ich brauche mal eine if bedingung wo ich, ich gerade oder Tasten. Äh, es gibt Objekte, das heißt Input. Input steht schon da. Punkt. Da gibt es wieder eine Funktion drauf, die heißt getKey, steht auch schon da. Und der muss jetzt da mit einem String sagen, was für Tasten. Da gibt es aber wieder ein eigene, eigenes Objekt, Keycode. Nehmen wir das gleich. Weil da sind jetzt, meine alle Tasten aufgelistet. Und da hätte ich zum Beispiel, wenn ich den, Left, den linken Pfeil haben will, sage ich da, Left Error. Dann steht da der Pfeil links dran. Klammer zu. Geschwung ich auf. Dann das Transform. schwungen, kann zu. Dann mache ich eine Copy Paste und mache das Server für den rechten Pfeil und mit Plus Speed, damit er sich dort noch rechts bewegt. Das heißt, da Plus Speed und da nicht links, sondern Right. So, speichern und wenn ich das ausführe, müssen die jetzt schon mit meinen Tasten das Teil steuern können. Schauen wir mal. Oder? Links, rechts. Moment. Ich will, dass der Ballen hupft. Momentan fällt der Ballen ab und bleibt drauf liegen. Äh, wenn ich will, dass der Ballen hupft, kann ich das mit Code natürlich machen. Aber wir probieren es einmal was anderes. Ich muss dem Ballen ein Material geben, das, das hupft. Ja. Das ist ein bisschen äh, hupfiger. Ist. Ähm, jetzt momentan ist er eher mehr Steuerkugel, weil er fliegt oben und bleibt liegen. Nein, nicht ich nicht mehr. Ähm, dazu klicken man bei Assets, auf Import Package und importieren dann mal die Physik Materials. Also Assets, Import Package, Physik Materials. Nein, ganz oben im Menü Assets, Import Package, Physik Materials. Wenn ihr die importiert hat habt, habt ihr es dann da herunter. Also da importiert es einfach alle, Import. Und dann habt ihr da unten die physik -Materials. So Unter anderem das Bounce. Also das könnt ihr könnt euch aussagen, was ihr aber wir wollen jetzt das bounce material das macht den Ball ein bisschen hupfiger. Und das bounce material nehmen wir und schieben wir jetzt einfach auf den Ball drauf. Das müsste schon reichen, damit der Ballen hupft. Ihr kennt es dann auch... Direkt, das passt mir direkt einmal anschauen und da oben nur so Sachen wie Reibung oder die Bounciness ändern. Das heißt, wenn ihr jetzt den Ballen anschaut, hupft ihr jetzt immer ungefähr gleich hoch oder so sogar ein bisschen häger. Wenn ihr wollt, dass er weniger hoch hupft, gebt da einmal zum Beispiel 0,6 ein und startet das, dann hupft er ein bisschen träger und bleibt irgendwann wieder liegen. Aber wir wollen da jetzt, wir wollen da jetzt eins lassen, also wir bleiben da bei der Bounciness 1. Dann müssen wir alle einen von den Das mit der Rotation ist einmal Copy-Paste, das heißt, das da nehme ich mal her. Sagt da jetzt nicht beim Left-Arrow, sondern beim Up-Arrow, soll er jetzt nicht die Position ändern. Ja, nehme im Up-Arrow. Das ist. Soll er nicht die Position ändern, sondern die Rotation.Z. Und da Speed zentrum Minus ist gleich Speed durch 10 und da herunter dasselbe, nicht die Position, sondern die Rotation.Z Plus ist gleich Speed durch 10 und da wieder nicht den Right Error, sondern den Down. So, damit sollte ich jetzt eigentlich schon ein Pedal haben. Oder ein Compiler-Error, ich habe einen Strichpunkt vergessen, so wie es ausschaut, nämlich da, Strichpunkt. Und so das Teil jetzt schon sterben können. Links, rechts und neigen. dann kann ich wohl auch schon Gut. Oh, ja schon. Ich will, dass, das, dass unser Bau jetzt ein Material da kriegt. In Unity, damit ich äh, Gegenständen eine Farb geben kann oder Gegenstände einfach äh, punkten machen kann oder auch Oberflächen geben kann, brauchen sie ein Material, ein Material. Das kann ich da unten im Projekt machen, indem ich da sage New Material. Dann erzeugt man da unten ein Material. Ich nenne das Material gleich bald. Ich habe jetzt unabsichtlich dabei der Physik Materials, das also heißt ich schiebe es mal in den Asset Ordner aus, wie es da in die Assets haben. Und dieses Ballmaterial hat jetzt da oben eben diese Eigenschaften, die bei mir jetzt wieder gut versteckt sind. Äh, Main Color, war dort die Main -Color und dort drunter konnte ich ein Bild draufsetzen. Wenn ich da auf dieses Color-Dings rechts draufklick, dann kann ich da zum Beispiel die Farbe stellen rot, dann habe ich da ein rotes Material. Das Ding, brauche ich nur jetzt nehmen und wieder auf den Ball draufziehen, dann ist er rot. Äh, eine andere lustige Sache, wenn ihr da jetzt wirklich ein Bild drauf mappen wollt, braucht ihr nur ein Bild nehmen, da in diesen Projektordner, in diesen Asset-Ordner einschieben und dann auf diesen Ball auf dieses Material drauf Ich mache das einmal. Ich habe vorher, oder in der letzten Gruppe schon, in Google einmal eingeben, äh, Ball Texture und habe das gefunden. Äh, eine Balltextur. texture Wenn ich da, das Bild da jetzt nehme, in Unity, da her schiebe, dann habe ich das erste wir jetzt da im asset Ordner und wenn ich mir da jetzt das Ballmaterial material hernehme und das Teil da drauf schiebe, dann hat mein Ball diese Texture und so schaut auf einmal aus wie ein Fußball. Ich mache die Farbe wieder auf weiß, weil Fußball schaut irgendwie weiß-lustig aus. Äh, und mein Fußball... Schaut aus wie ein Fußball. Das lustige ist, jetzt sieht man nämlich auch, dass er sich dreht. Also wenn ich das Spiel ich jetzt spiele. Und da mal dumm vor und den ein bisschen... Hm. Gut. Ja. Oh, ähm, ich hätte jetzt gern, dass wenn der Ball fliegt, dass er neu startet. Das heißt, dass die Sache wieder von Null weg weggeht. Dazu tue ich mir das Ganze jetzt einmal speichern. Und zwar die Szene speichern. Die Szene ist, könnt ihr euch vorstellen, wie ein Level. Also, ich speichere das mal als Szene 1. Kann mhm. das auf eine Festplatte? Nein. Ja, einfach auf Speichern, dann speichert es automatisch im ja, ne? Okay. Und ihr so habt so die Szene so dann so auch da unten jetzt im Asset drinnen. Es muss da ja ins Asset-Auto gespeichert werden, sonst geht es so nicht. Ja. Ich habe das interessanterweise Szene 1 getauft und da steht die Szene, also das heißt Szene 1. Ich habe da nur wieder die üblichen Grafikfehler heute. Ja, das könnt ihr euch vorstellen wie ein Level. Wenn ihr ein Level gestaltet wird, habt, habt ihr jetzt einen Haufen der D-Objekte, wo ich durchspazieren kann oder wo ich irgendwas mache. Wenn ihr das Level geschafft habt, dann wechselt ihr das Level oder ihr, oder ihr wechselt die Szene. Das heißt, eine Szene könnt ihr für wie ein Level vorstellen. Ich mache mir jetzt einmal ein neues Ball-Skript nebenbei. New-Create-JavaScript-Ball. Und zieht mir das auf den Ball. Wichtig. Skript, immer auch dann wird drauf zählen, was es haben wollt. Oder gleich als neue Komponente machen. Oder gleich eine neue Komponente. Und wahrscheinlich muss ich eher neue Komponenten machen, weil er spinnt gerade wieder. Ball. Ball. Jetzt ist es drauf. Ihr könnt es auch kontrollieren immer, jetzt habt ihr habt's dann in, der also in Inspektor von dem Objekt dann das Ball-Skript. Dann doppelklicken. klicken. Und im BallScript mache ich jetzt eine Kleinigkeit, ich, ich prüfe, wenn der Ball unterhalb vom Paddle ist, soll er die Szene neu starten. Das heißt, A2, if this.transform.position.y ist kleiner als, sagen wir, minus 3, weil mein Paddle liegt jetzt auf 0, das habe ich standardmäßig auf Null und Null gesetzt, genau in der Mitte, okay. Dann soll er sagen, okay, Application. Punkt. Lord Level Und da jetzt er den Namen, mit dem ihr eine Szene gespeichert hat Also bei mir Szene 1. Jetzt sollte sollte dann, wenn der Punkt oben fliegt, die Szene neu starten. Das probiere ich noch kurz. Schauen wir. Coin. Herzlichen jetzt so ein bisschen geduldig sein. Poin fliegt oben. Und die Szene startet neu. Aber die Szene startet nicht. Passt. Zum Beispiel jetzt erst die Frage im Hintergrund. Machen wir mal kurz an. Ich mache mal als Hintergrund jetzt als erstes einmal ein kleines Game object und zwar eine Plane. Also einfach eine plane Fläche. Diese plane Flächen, ich finde es immer ein bisschen nervig, weil die plane Flächen sieht man nicht so gut. Äh, jetzt habe ich da so eine plane Fläche, die ich jetzt hier. Ich mache mal als erstes auf die plane Fläche Material. Ich habe mir da einen Himmel, also Wolken, schauen. Die schaut so aus, den hätte jetzt gerne als Hintergrund. Ich ziehe mir das Ding jetzt wieder einfach ein. Jetzt soll ich mir mein, das heißt, ich wieder aussehen. So, in meinen Asset-Ordner. Jetzt probieren wir mal kurz die Abkürzung. Äh, und dann einmal die Blend direkt auf die, also das Bild direkt draufschieben, dann erzeugt er automatisch ein Material. Stimmt sogar, sogar mit Materials Ordner finde ich eigentlich gar nicht so uncool. Äh, so, das heißt ich habe jetzt eine Plane mit dem Material drauf und sehe es nicht. Weil die Plane liegt flach. So, das heißt ich muss als erstes die Plane mal dran, so, dass so dass ich überhaupt drauf schaue. So, da ist einmal die erste Frage, was für Achsen und zwar um die X-Achsen will es dran. Und zwar um 90 Grad. Und ich will es nach hinten verschieben, so dass es hier. So, Jetzt habe ich es um 1 Grad dran und sehe ich gar nichts. Weil ich wahrscheinlich von der, der falschen Seite drauf schaue. Das ist das nächste Ungute bei, einer, bei so einer Blend. Äh, wenn ich von der, der einen Seite eine Textur hat, sehe ich von der anderen Seite gar nichts. Also ich trage es jetzt, da probierst du einmal um minus 90 Grad zum Dran. Geht besser. Jetzt hier ich es da auch. Ähm, gut, jetzt muss ich um die Z-Achsen um 180 Grad dran, weil also es am Kopf steht. Okay, ja klar. <lacht> Was ist jetzt? <denn? lacht> um. hm? Minus 180? Minus blöd? Ich mache händisch also so weiter habe ich für schauen sich also das local space oben ausgewählt. ich einfach handy schon um. so welche achsen war das jetzt so. und ich mag es noch größer Ein bisschen nach unten noch und ich habe da meine Wolken dran. die so Beleuchtung äh, suboptimal. Genau, das ist die Beleuchtung suboptimal. Das heißt, ich nehme das Lüft noch her und tue die Reichweite vom Lüft ein bisschen vergrößern. Aber jetzt Schaut, ja, nicht, schaut <lacht> vorher vollkommen toll aus, gell? Äh, so, das ist keine. Ich <lacht> plane nur ein bisschen nach unten. So. Und ich habe einen Hintergrund. Eine andere Kleinigkeit will ich auch noch kurz zeigen. Äh, ich kann diese Elemente ineinander verschachteln. Das heißt, ich kann jetzt sehr gerne zum Beispiel den Boy direkt in das Pedal einschieben. Das haben die da verschachtelt. Wenn ich das jetzt abspiele, wird der Boy immer dem Pedal folgen. Was natürlich in unserem Spiel jetzt ein bisschen witlos ist, weil dann kann ich nicht alle fliegen, aber probieren wir es mal. Äh, ja, Boy immer beim Pedal. Gut. Ja, wenn man steht, fliegt er trotzdem alle. Gut, macht natürlich keinen Sinn. Lustiger sind so Geschichten wie die Kamera zum Beispiel an einem Objekt hängen. Ich kann jetzt sagen, hey Kamera, du verfolg das Pedal. Macht natürlich jetzt auch keinen Sinn, aber probieren wir es trotzdem. Äh, jetzt wird das Pedal immer in der Mitte bleiben, weil die Kamera das Pedal verfolgt. Das heißt, ich kann da mit meinem Ballen ja, um äh, Ganz frickig ist, wenn ich die Kamera direkt auf den Ballen drauflege. Ja, äh, Genau, jetzt wird die ja. Kamera den Ballen verfolgen, und wenn sie jetzt der Pollen draht, kann sie natürlich eine Kamera. Ja, das ist nicht einfach, Hintergrund Und das spielt dann einmal. Das ist sicher einfach für solche Ausgaben, wenn alle anderen so Gut, aber ich gebe es jetzt wieder außerweise natürlich jetzt für unser Spiel macht es natürlich keinen Sinn. Gut, speichern, und inhaltlich war es das jetzt einmal.